Hallo an alle. Es ist bitterkalt und überall, wo man hinkommt, sieht man Schnupfennasen und hustende Menschen. Wir haben alle Angst, krank zu werden. Wer was für das Immunsystem tun will, dem kann ich heute die richtigen Tipps geben. Lasst euch durch heute am Abend ein heißes Bad ein, kuschelt euch auf die Couch oder ins Bett und haltet euch folgende Energietore. Viel Spaß dabei. Wir machen es uns bequem und beginnen mit unserer linken Hand auf der rechten Schulter, Finger zeigen zum Schulterblatt. Unser Tor 3. Die rechte Hand liegt auf der Leiste unserem Tor 15. Diese beiden Tore halten wir für mindestens 5 Minuten. Das Ganze wiederholen wir auf der linken Körperhälfte. Auch hier beide Tore für mindestens 5 Minuten halten. Dann gehen wir zurück auf die rechte Schulter. Und mit der anderen Hand strömen wir jeden Finger einzeln. Daumen und kleiner Finger, Daumen und Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger werden jeweils 5 Minuten mindestens gehalten. Das Ganze machen wir auch auf der linken Körperhälfte. Auch hier bitte jeden Finger mindestens 5 Minuten lang strömen. Je öfter am Tag und vor allem je länger ihr das macht, umso besser ist es. Ihr mobilisiert die Abwehrkräfte und stärkt das Immunsystem. Danke fürs Mitmachen und ich freue mich schon, wenn ich euch im Februar neue Sachen zeigen darf. Auf Wiedersehen.